Covid-19-Coping, das wir zuerst Mal befragt haben, die Interviewpartner, Partnerinnen nach dem Stand der Digitalisierung aus ihrer Sicht. Also wie würden Sie den Stand der Digitalisierung der Hochschulen zum Zeitpunkt des Ausbruchs einschätzen? Und sind dann so die verschiedenen Phasen, die dann tatsächlich die Covid-19-Pandemie betreffen, getroffen haben, durchgegangen. Also die Interviews habe ich so ab Juli, Ende Juli durchgeführt. Das heißt, diese unmittelbare Krisenintervention und die darauf folgenden Reaktionen, Taskforces, Erste Hilfe und so weiter, die fanden ja schon statt. Manche Hochschulen hat es ja auch im laufenden Betrieb erwischt. Die mussten dann, also die hatten das Semester schon begonnen, mussten dann umstellen. Das wäre also die Phase 1 gewesen. Dann kam es ja zu sowas ähm, wie einer Normalisierung, also auf einmal haben ganz viele von The New Normal gesprochen ne, und das auch so, ähm, hervorgehoben, wie es wie sich jetzt so ein bisschen einruckelt, ne, dass, dass also Dinge sich eingespielt haben, dass es doch irgendwie funktioniert. Das wäre dann so die Phase Früh-Sommer bis Hochsommer und dann natürlich das Spannende wahrscheinlich auch für, für uns hier jetzt, wie geht's weiter, Weiterentwicklung und Verstetigung, also ab September dann, wenn jetzt Bilanz gezogen wird, es sind ja ganz viele Umfragen auch noch veröffentlicht worden oder finden gerade statt, das Wintersemester steht ja vor der Tür, ist ja verschoben worden auf den 1.11. und da ist ja auch klar, dass es kein normales Semester geben wird. So, dann wären wir auch schon bei der Abstimmung. Und zwar habe ich ähm, die Interviews jetzt so zusammengefasst, ähm, weil ich kann jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht da auf alle Details eingehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fasse mal so ein paar Cluster zusammen, also die aus dem Interview, aus dem Material heraus sich ergeben haben. Und das sind eben jetzt so die Punkte, einmal ähm, Verständnis ähm, Digitalisierung, ähm, also wie, welches Verständnis ähm, wurde da geäußert oder welches Verständnis lässt sich ablesen? Da könnten wir drüber diskutieren. Dann ähm, aus der Krise lernen, also was können wir äh, mitnehmen oder was was für Erkenntnisse, Einblicke gab es da? Und dann ähm, der Punkt offene Baustellen. Und ich habe jeweils so ein paar Stichpunkte genannt. Die habe ich auch später nochmal in Folien äh, vermerkt, also so, dass wir da auch so ein bisschen Stichpunkte haben. Aber da wird mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Das sind jetzt fast 120 hier. Das freut mich natürlich sehr. Und ähm, dass wir da irgendwie ins Gespräch kommen, deswegen gerne den Chat nutzen ähm, zu den zu den einzelnen Themen. Auch gerne Erfahrungsaustausch. Ich denke, jeder, der jetzt hier ist, hat äh, war davon betroffen. Und ähm, deswegen ähm, bin ich und die anderen wahrscheinlich auch ähm, interessiert, wie das da wahrgenommen wurde. Und aber um das erstmal so ein bisschen ähm, zu strukturieren, habe ich jetzt eine kleine Abfrage erstellt. Die müsste man jetzt hier äh, sehen. Und da würde ich jetzt einfach bitten, klickt doch mal äh, jeder, jede rein, was, was da interessiert. Und dann würden wir einfach zu den Themen springen. Sehr schön. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Ein paar Ergebnisse Kommen äh, noch rein. Ähm, ich kann das jetzt hier auch mal teilen, damit es jeder sieht. Ich habe das auf, äh, also es ist eigentlich äh, eine schöne fast Gleichverteilung. Also zwei, also aus der Krise lernen ist mit 40% Prozent jetzt vorne. Und dann zweimal so knapp 30 Prozent mit ähm, offene Baustellen und dem Verständnis der äh, Digitalisierung. Das ist doch schön. Also das sind alle Themen dann wohl von Interesse. Dann würde ich jetzt ähm, diese Abstimmung wieder zumachen und ähm, zu dem Punkt kommen, der, äh, glaube ich, jetzt ganz vorne war, aus der Krise lernen. Aber es soll ja nur so ein... Indikator geben, also wenn jetzt irgendein Thema ganz weit vorne gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich intensiver besprochen. Jetzt geht es ja, es waren ungefähr alle gleich äh, präferiert, deswegen ähm, können wir damit jetzt auch mal anfangen. Äh, ich habe jetzt hier äh, so, ein, so ein paar Punkte für das Thema aus der Krise lernen aufgezeichnet, auf, aufgeschrieben. Und zwar ähm, ist, was ja dann passiert ist, äh, ist, dass es eben diese Sofortmaßnahmen gab. Es wurden Taskforces äh, gebildet. Ähm, die die haben sich dann eben schnell ähm, gefunden und sich eingespielt auf die neuen äh, Aufgaben. Also es waren ja vor allen Dingen technische Herausforderungen, dass eben, äh, weil ja viele dann Videokonferenzsysteme genutzt werden mussten, äh, die Lizenzen dafür einzukaufen oder generell die Infrastruktur so ein bisschen abzukraden, dass sie performanter funktioniert und so organisatorische Dinge. Ähm, aber dabei kam man eben auch so raus, es war nicht immer klar, wohin die Reise geht. Also es war eben gerade so am Anfang, ne? da war ja alles sehr dynamisch, man ist so auf sich gefahren klar war auch das semester ähm, muss stattfinden und dann ähm, hat man sich da hat man sich da so, so eingeruckelt und was dann gemacht wurde, äh, auch relativ schnell, ist, dass Bedarfe analysiert wurden, also viele Hochschulen haben dann ihre Studierenden, äh, auch Lernende befragt, was braucht ihr denn, wie können wir euch unterstützen, um da auch möglichst ähm, schnell darauf reagieren zu können, um dann äh, sicherzustellen, dass alle die benötigten Dinge haben, die sie brauchen. Zum Teil wurde dabei auch auf bestehende Netzwerke zurückgegriffen. Also alle die, die jetzt schon vorher schon so E-Learning, Support, Strukturen hatten, auch hochschulübergreifend, die konnten darauf zurückgreifen. Jetzt nicht unmittelbar am Anfang, weil da war es ja doch eher chaotisch. Also da wurde auch mal so das Bild eines Bienenkorbs verwendet, der runterfällt und alles wuselt erstmal so rum. Das ruckelt sich dann ein, aber dann spielen diese eben Netzwerke, die es dann schon früher gab, doch eine große Rolle. Äh, wichtig war dann auch, die Kommunikationswege zu klären und zu etablieren. Also, dass gerade so mit Hochschulleitung, mit der Landespolitik sich ähm, eng abstimmen, um Rahmenbedingungen zu klären, um sicherzustellen, dass man da jetzt auch weiter lehren kann. Und dafür braucht es auch neue Wege. Da geht es natürlich auch um Erreichbarkeit, ähm, dass da auch im Schichtbetrieb gearbeitet wurde, gerade bei den E-Learning-Support-Einrichtungen Einricht im Medienzentrum. Die haben ja wirklich eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Und ähm, das, ähm, das Thema da natürlich Austausch und Kooperation. Also es gab ja auch sehr früh äh, viele Angebote an äh, didaktischen Tipps und Tricks für Einsteiger, also für alle Lehrenden, die damit noch nicht so vertraut waren. Auf dem Hochschulforum von e-teaching.org gab es sehr viel Material. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn das jetzt irgendwie auch weitergeht, ne, dass man nicht immer das Rad zweimal neu erfinden muss, sondern auch auf das zurückgreifen kann, was es äh, schon gibt. Das wäre jetzt so von mir die, die, die Punkte. Ich gehe da jetzt gerne nochmal näher drauf ein und äh, würde da auf den Chat einfach zurückgreifen. Da kommen auch schon ähm, genau äh, Anmerkungen oder Fragen, ähm, dass dass 80 bis 90 Prozent der Lehrenden und Studierenden gut zurechtkamen. Das kann ich bestätigen. Also es hat insgesamt, das war auch immer so ein schöner Ausdruck, es lief erstaunlich gut. Also da schwingt natürlich so mit die Erwartung, dass es doch zu größeren Problemen kommen kann, das unklar ist, also nachdem klar war, die Hochschulen müssen geschlossen werden, es findet kein Präsenzbetrieb statt, dass dann... Eben äh, erwartet wurde, es gibt wohl ein Chaos. Also es läuft nicht so geordnet ab. Und deswegen war dann interessant zu hören, äh, es, also es waren mehreren Interviews, es lief erstaunlich gut. Also es dann schwingt natürlich auch so eine Erleichterung mit, ne, dass man diese riesige Herausforderung jetzt gemeistert hat. Aber auch, und ich glaube, darum geht es ja auch bei dieser Anmerkung jetzt, ähm, eine Kritik ähm, an, an äh, didaktischen Formen, also dass es eben nicht immer so das Gelbe vom Ei ist, was da gemacht wurde. Also die Bandbreite war ja natürlich sehr groß, was ja auch klar ist, wenn man sich nochmal den Blick äh, in die Vergangenheit richtet, dass eben viele Lehrende nicht über ausreichend E-Learning-Erfahrung verfügen und dann einfach nur, so wie ich das jetzt mache, in den Bildschirm reinspreche und dann auch gar nicht den Gegenpart sehe. Denn was da mit den Studierenden ist. Gut, bei 131 ist es auch nicht so, ist es auch nicht so einfach. Man kann es digital auch gestalten, stimme ich zu, dafür braucht es aber auch entsprechende Kompetenzen. Und die lassen sich dann eben auch nicht jetzt in, in über Nacht äh, erwerben, sondern da geht es eben auch darum, äh, das also braucht ja auch seine Zeit, sondern es geht erstmal darum, überhaupt die Lehre zu gewährleisten, dass man dann irgendwie die Genau, Bereitschaft natürlich auch, ähm, also sich darauf einlassen. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach noch ein langer Weg, ähm, der der den man da nehmen muss. Ne? Also die die Voraussetzungen waren ja so, man musste es machen, jeder musste jetzt ähm, digital lehren, aber es gab einfach eine riesige äh, Bandbreite. Und natürlich wurde auch vermisst, das wird hier im Chat auch geschrieben, das soziale Leben und der Kontakt äh, zueinander ist ja auch nicht äh, verwunderlich. Und schnell kam ja dann auch, dieses Phänomen der Generation Unsichtbar, das war mal in der Süddeutschen Zeitung so ein ähm, Aspekt, dass bei Zoom oder Big Blue Button oder Videokonferenzmeetings eben die, die Kameras nicht ausgesch ausgeschaltet wurden und deswegen man nur einen schwarzen Bildschirm sieht. Also die technischen Aspekte, ähm, die haben eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, das äh, musste am Anfang äh, die Kapazität erhöht werden, gerade von den Videokonferenzsystemen und da wurde auch dann die Empfehlung, glaube ich, ausgesprochen, dann auch nicht immer alles synchron machen, sondern auch irgendwie zu verlagern, asynchron zu machen. Gut, es geht jetzt schon so in Richtung... Ähm, äh, Didaktik. Die Frage genau, die jetzt kommt, reden wir noch über Technik jetzt im, im Wintersemester? Steht doch eigentlich alles. Würde ich würde ich eigentlich auch ähm, so äh, sehen. Das wäre jetzt eigentlich schon fast die Überleitung zum nächsten Punkt, äh, nämlich den, den offenen Baustellen. Ähm, da würde ich jetzt auch nochmal äh, drauf zurückgreifen, wenn das okay ist. Und zwar... Ähm, also der, der Ausblick jetzt auf das Wintersemester oder darüber hinaus, da habe ich jetzt so ein paar Punkte aus den Interviews herausgezogen und ähm, so versucht zu verdichten und auch zu kommentieren. Äh, ganz wichtig ist die Lehrverpflichtungsverordnung. Das ist ein sehr technischer Begriff und der muss ähm, viel stärker an das digitale Zeitalter angepasst werden. Es wurde heute Morgen in der Keynote von Peter Alt von von der HAK auch nochmal äh, erwähnt, dass das ähm, wirklich ein, eine riesengroße Baustelle ist. Also da geht es eben darum, dass die aus äh, einer Zeit ähm, kommt, die ähm, noch nicht digital war, wo E-Learning äh, Pilot-Projektcharakter hatte und ähm, deswegen das noch gar nicht voll umfassen konnte. Und deswegen braucht es natürlich auch sowas wie Kompensationen von Überstunden, wenn manche Lehrende sehr viel Zeit investieren, um äh, didaktische Konzepte zu erstellen, dass das eben auch angerechnet werden muss und generell, dass eben digitale Lehre auch Lehre ist. Ne? Also das, das war ja ganz am Anfang ähm, auch die Frage mit den zwei Welten, also dass mir irgendwann gar nicht nicht mehr nochmal, ist es jetzt analoge Lehre oder ist es digitale Lehre, sondern dass man über digital spricht, äh, über Lehre spricht, eben nicht über digitale Lehre und in Abgrenzung über analoge Lehre, sondern äh, über Lehre insgesamt. Jetzt kommt hier im Chat, es wird nichts mehr gehört. Ähm, wenn das nur anderen geht, bitte ich da einfach äh, nochmal um Rückmeldung, ob das nur Lawina ist. Bist du, sehr gut. Danke, danke. Perfekt. Dann das Thema Prüfungen im digitalen Raum versus Prüfungen der Sporthalle. Also generell Prüfungen waren durchweg das Thema, wo ich gesagt habe, das sind wir nicht so weit, wie wir gerne würden. Das kam ja auch im Chat nochmal die Frage, wie zufrieden war man mit der Krisenintervention. Da wiederhole ich das gerne nochmal mit diesem, es lief erstaunlich gut. Das heißt, die Technik stand, man hat ähm, so grundlegende organisatorische Dinge geklärt, die Didaktik hat auch funktioniert, will ich mal sagen. Ne? Also es war klar, noch viel Luft nach oben, gab eine große Bandbreite, aber es hat funktioniert. Weniger gut war das eben mit den Prüfungen, weil da eben auch ähm, Unsicherheit herrschte, was ist rechtlich zulässig, was nicht. Und da gab es eben auch sehr viel Experimentierung. Also, und äh, Hochschulen, äh, wie zum Beispiel die TUM, also die Technische Uni, ähm, München, die ist ja auch schon sehr weit mit dem Thema digitales Prüfung, Prüfung, die hat natürlich dann einen Stadtvorteil. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wie bei Leichtathletikwettkampf alle zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle aus dem Stadtblock losrennen, um jetzt äh, die digitale Transformation äh, zu bewältigen, sondern da gibt es eben verschiedene äh, Positionen, wo die Hochschulen sich befinden. Andere haben dann eben gesagt, uns ist das alles viel zu unsicher und wir bieten jetzt äh, Sporthallen an und machen die äh, ganz äh, ganz klassisch eben die Prüfung wie, äh, in, in gedruckter Form, sammelt das ein und so weiter. Was auch ein großes Thema ist, wo es wo es auch noch hakt, was ich jetzt auch so mitnehme aus dieser äh, Konferenz jetzt heute hier ist: Es braucht äh, neue Konzepte für digitale und und auch hybride. Lehre entwickeln. Und da ist eben wichtig, nicht ähm, das, was es bisher äh, bisher war, also diese alte analoge Lehre einfach fortzuschreiben oder zu digitalisieren oder zu sagen, ähm, das, das wäre jetzt virtuell, sondern dass es wirklich neu gedacht werden äh, sollte. Und da hilft dann auch mal so, sich äh, zu vergewissern, dass. zu Digitalisierung oder Digitalität auch ein Zustand ist, so ein kultureller Zustand, der ähm, ganz neue Bedingungen hat und das, ähm, dass es auch ähm, zu anderen Formen führt. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber ich merke eben auch in vielen Diskussionen und äh, Präsentationen auch ähm, heute hier schon, dass, dass äh, da immer noch ähm, ja, so ein Denken in so alten Mustern stattfindet, so in diesem analogen. Und äh, Aber das ist natürlich auch alles ein, ein Entwicklungs-, ein Lernprozess. Das ist auch jetzt nicht über Nacht machbar. Was auch dann oft gesagt wurde, ist so dieses Thema, also jetzt von Hochschulorganisationen und Hochschulstrukturen, Sowas wie eine Reorganisation. Das heißt, dass die bisherige Trennung, also das habe ich jetzt von mir auch noch hinzugefügt, dieses Learning Innovation, weil ich da gerade ein Buch dazu lese, aus den USA, da gibt es uns seit vielen Jahren so die Entwicklung, dass die neue Zentren gründen, die auch Learning Innovation im Titel haben oder im Namen des Zentrums haben, wo es darum geht, eben diese alte Versäulung, von Fakultäten, von Rechenzentren, von E-Learning Support Einrichtungen, also generell von zentralen Einrichtungen und von Einrichtungen der Fakultäten, dass man die überwindet, weil eigentlich geht es ja um um Lernen und ähm, das war ja auch heute Morgen meine Frage an Peter Alt, warum die Lehre so wenig evidenzbasiert ist, also warum forschen die Hochschulen so wenig über ihr über ihre Studierende, also über ihre Klientel, über, über die wie also wie Studierende eigentlich lernen um darüber dann die, die die Didaktik auch zu informieren, also um da so eine evidenzbasierte Didaktik ähm auf, aufzubauen und dafür braucht es auch ähm, andere Strukturen, weil es gibt ganz viel Wissen in den Hochschulen zu dem Thema Lernen, eben auch in der Verwaltung, in der Studienberatung, im E-Learning, support einrichtung im Rechenzentrum und die jetzt irgendwie zu bündeln und und um zusammenzulegen, das wäre eigentlich so ein, meiner Meinung nach ein konsequenter nächster Schritt. it ähm, Wurde, wurde ja auch schon angesprochen hier im Chat, äh, ist, ich glaube, auch so dann die Bewegung hin zu sowas wie digitales Ökosystem der Hochschulbildung. Das wurde jetzt auch ähm, ganz aktuell ist der, also bei heute Morgen auch das Thema Digital Education Action Plan neu veröffentlicht vor wenigen Tagen, am 30.09. und da sprechen sie sich eben auch aus für so ein IT-Ökosystem, was Hochschulen brauchen, also nicht mehr nur so ein Learning-Management-System und ein paar Tools als Add-on, sondern dass man das anders da denkt, wie das muss eben auch jetzt noch entwickelt werden. Aber ich finde diese Metapher einfach schön, weil es eben deutlich drüber hinausgeht, über das, was man bisher hat, eben ein, ein klar abgegrenzte Tools, die ähm, auch nicht immer miteinander verbunden sind, sondern da geht es ja auch darum, äh, um auch Informationen über die Studierenden rauszuziehen. Ähm, also ich will jetzt nicht den, den großen, das große Fass mit Learning Analytics und KI aufmachen, aber das geht dann schon so äh, in die Richtung. Genau, also das sind so die, ähm, die wesentlichen ähm, äh, Punkte. Ich gucke jetzt nochmal in den ähm, Chat. Ähm, genau, ähm, Martina ähm, Emke mit äh, Publizierung der Ergebnisse kann ich jetzt zum letzten Zeitpunkt äh, noch nicht sagen. ist ja so eine Auftragsarbeit, aber würde ich darüber informieren, falls es ähm, der Fall ist. Ich werde auf jeden Fall hierzu ähm, das veröffentlichen und ähm, da wird es auf jeden Fall noch was ähm, geben. Ähm, zum, Ich kann ja noch mal auf die, wir haben ja noch drei Minuten, äh, auf die Folie mit, ähm, mit dem Verständnis gehen. Ähm, und zwar... Ähm, was ist damit gemeint? Also wie kriegen wir ein Verständnis über die Digitalisierung hin? Da habe ich nochmal zurückgeguckt. Also bisher ist es ja ein, ein ganz klares Nischenphänomen gewesen. Also E-Learning und dann auch die Digitalisierung, also der Stand der Digitalisierung bis zum Ausbruch von Covid-19. Es gab ähm, die sogenannten Pioniere, Pionierinnen, die Early Adapters, ne, die verschiedene Szenarien, Flipped oder Inverted Classroom oder MOOCs, aus, äh, ausprobiert haben. Generell gibt es auch immer ähnliche diskursive Muster bei Innovationen über die Jahre hinweg, also immer wenn eine neue Technik eingeführt wird in der Bildung, wie Bildungsfernsehen oder E-Learning oder früher noch Sprachlabor oder MOOCs oder KI, gibt es immer zwei Lager. Ähm, einmal eben so das dystopische, wir sagen es der Untergang ähm, der Bildung, der Hochschulen und auf der anderen Seite dann so die Utopisten, die sagen, wird jetzt alles neu, alles toll ich denke, die Wahrheit liegt dazwischen. Und da ist eben auch schön zu beobachten, wenn mehr Diskussionen sich dann so in der Mitte bewegen und nicht immer wieder diese alten Narrative, also Erzählungen wiederholen, die sie so an der Technik abarbeiten. Und ich habe da nochmal auch so zur zur zur theoretischen Unterfütterung ähm, so ein mehrebenenmodell mir mal rausgesucht. Das kann ich jetzt gerne auch nochmal zeigen. Ähm, das jetzt wird zum Abschluss nochmal ein bisschen theoretisch. Und ähm, da geht es darum, ähm, wie der Name schon sagt, sind es mehrere Ebenen. Und ähm, das kommt eigentlich so aus der Transitionsforschung, wo es darum geht, so zum Beispiel im Umweltbereich, ähm, äh, Energiegewinnung, Energieversorgung, warum gibt es so wenig äh, erneuerbare Energien, warum ist so Dominanz von von Kohle und Öl so stark? Und ich habe das mal versucht ähm, zu übertragen auf die äh, Hochschulen und da gibt es eben diese Nische-Ebene, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, die ist unten, da gibt es eben sowas wie die digitalen Pioniere, es gibt es gibt Flip Classroom, es gibt auch Netzwerke wie das HFD. In der mittleren Ebene gibt es sowas wie die Hochschulen als soziotechnisches Regime. Damit ist gemeint, das sind wahnsinnig stabile Organisationen, die über Regelungen, Gesetze, Codes, ähm, Kulturen, Praktiken äh, verfügen, die über die Jahre, ja sehr, sehr oder Jahrhunderte wahnsinnig ähm, stabil sind. Und es gibt ganz oben, das nennt sich dann die Landschaftsebene, da gibt es dann ganz große ähm, soziale und technologische Trends, sowas wie Individualisierung seit dem Zweiten Weltkrieg und äh, Paradigmen und Weltbilder. Und dadurch, dass eben ähm, diese, diese mittlere Ebene so stabil ist und auch oben sich so wenig ändert, haben es die unten, also diese Nischen äh, und die Innovation haben es schwer, ähm, so ein Uptake nennt sich das dann äh, hinzubekommen, weil eben das System noch nicht so bereit ist. Und mit Covid-19 sehen wir jetzt eine Veränderung. Und das heißt, es gibt nicht nur von unten die Innovation aus der Nische, sondern auch nach oben. Jetzt schaltet sich Lavina ein. Ich glaube, ich muss langsam auf die Zeit gucken. Aber ich wollte nur auf einen Punkt aufmerksam machen. Ganz aktuell ist noch ähm, ein Call veröffentlicht ähm, von der Zeitschrift Medienpädagogik, ein Themenheft, das ich herausgebe. Da wollte ich alle ähm, nochmal einladen zu Reflexion, zu Diskussion. Wir können das nur gemeinsam machen. Das ist auch nochmal ein Raum dafür, um sich auszutauschen. Das ist eine herzliche Einladung an alle Beiträge einzureichen.